Herzlich Willkommen bei Kochen Mal Schnell! Heute packe ich endlich meinen neuen Webergrill aus, ihr seht ihn hier den Spirit E320 GBS Premium. Mein Alter war jetzt schon fünf Jahre alt, muss so langsam mal weg und der steht jetzt schon seit zwei Tagen bei uns im Carport, da muss er jetzt endlich mal ausgepackt werden. Aufgebaut. Das gute Teil, mein Weber Spirit E320 GBS. Wie lange es gedauert? Oh, gute zwei, zweieinhalb Stunden mit ein bisschen Pause dazwischen. Ansonsten ließ er sich gut aufbauen. Ihr habt es gesehen, es geht durchaus alleine. Wer jetzt handwerklich nicht ganz unbegabt ist, der schafft das. Also das gute Teil jetzt fertig aufgebaut. Ich klappe es mal auf hier. und Man sieht hier das GBS-System mit diesem Einsatz hier, den man rausnehmen kann und dann ersetzen kann durch eine Pfanne oder durch den Dutch Oven, den ich auch schon habe, demnächst und andere Sachen, noch einen Pizzastein. Es gibt glaube ich sechs oder sieben verschiedene Einsätze. Deswegen wollte ich das Gerät auch haben, finde ich sehr spannend. Ansonsten alles schick. Ich habe hier die Silberne variante genommen. Die gibt es auch in Schwarz, die ist aber sehr empfindlich, finde ich. Deswegen habe ich hier Silber genommen. Und hier haben wir hier das zusätzliche Kochfeld, was ich immer haben wollte. Finde ich sehr schick. Das äh, gefällt mir gut. Und dann wollen wir mal testen. Flasche habe ich schon dran, ist schon alles angeschraubt. Und jetzt gucken wir mal, ob unser Grill auch wirklich funktioniert. Freibrennen, natürlich nur draußen dann, aber zumindest als erster Funktionstest. Schauen wir mal. Ich drehe mal auf. Ja, man hört es schon. Ja, hervorragend. Das funktioniert. Nächster Brenner. Ja, auch das funktioniert. Dritter Brenner. Ja, auch das funktioniert. Hervor. Alles offensichtlich richtig angeschlossen. Grill funktioniert. Jetzt testen wir auch gleich den Zusatzbrenner aus hier. Hier an. Dann muss man hier nochmal mal drücken. Ah, auch das funktioniert. Ein Traum. Der Weber Spirit E 320 GBS fertig aufgebaut in zwei Stunden. Jetzt wird ordentlich losgegrillt noch zum Rest der Saison. Den Rest zeige ich euch später. Ja, das war jetzt erstmal. Unboxing vom Weber Spirit E320 GBS. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell!